Hallo, herzlich Willkommen. Heute zeige ich euch unterschiedliche Höschenbindeln. Jetzt warten wir mal ab, ob jemand wieder live zuschaut oder nicht. Ähm, letztes Wochenende war ich ja dann bei diesem Familientreffen übrigens in Lüneburg. Und äh, Lüneburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt sehr gut erhalten ist, also im zweiten Weltkrieg ist die Altstadt äh, nicht zerbombt worden, ist wirklich sehr sehr schön. Das Dumme ist nur irgendwie sind die Autobahnen immer voll, wenn ich unterwegs bin. Wir haben wieder Stunden hin und Stunden zurück gebraucht. Aber gut. Dann die Woche, die war bei uns jetzt ähm, ruhiger als letzte Woche, das war auch ganz schön. Ich habe auch wieder neue Podcast fertig gemacht, warte nur auf die Freigabe, denn es sind zwei Interviews, die ich gegeben, habe. Also die ich habe. Da schaue ich mal, wie schwer das schneller ist, dann wird das äh, schnellere dann zuerst veröffentlicht. Gut, aber jetzt wie versprochen Höschenwindeln und als erstes habe ich jetzt hier die von Blümchen und zwar die, ähm, die Höschenwindel, die es in unterschiedlichen Größen gibt. Und zwar könnt ihr das ja jetzt schon erkennen, da gibt es einmal die XS, die Newborn Windel, dann gibt es eine S und es gibt noch eine ML Größe. Und Höschenwindeln, die, wenn ihr jetzt also ganz neu seid bei Stoffwindeln, die könnt ihr euch so vorstellen wie eine Wegwerfwindel von der Form her, nur dass sie halt aus Stoff ist. Und die kann zu, für als Verschluss, also entweder Druckknöpfe haben, wie in diesem Fall, oder aber ein Klettverschluss, wie in diesem Fall. Ne? Und dann mache ich die jetzt mal auf und dann könnt ihr die sehen. Jetzt ist die Blümchenwindel zum Beispiel. Die hat hier in der Mitte noch einen eingenähten Saugkern. Das ist also in der Mitte immer etwas dicker bei den Höschenwindeln und dann eine lose Saugeinlage. Ja, Die wird einfach nur lose aufgelegt. Was die Höschenwindeln eigentlich alle auch immer haben, das sind Gummis, die im Rücken sind. Das ist ganz wichtig, damit das hinten im Rücken beim, bei dem Kind dann nicht ähm, alles hochschießt. Und dann haben die eben auch hier... Beingummis. Und die Gummiböhnchen, die können immer unterschiedlich verarbeitet sein. Also bei den Blümchen ist das jetzt zum Beispiel so, dass sich hier so eine Art Rüsche bildet. Ja? Es gibt aber auch welche, ja, hier die von Windelzauberland, die stelle ich gleich noch mal vor. Da seht ihr, da ist der Gummi glatt eingearbeitet. Da bildet sich keine Rüsche. So, und das, das ist also schon mal ein Unterschied. Und ihr müsst immer gut aufpassen, weil gerade bei den Rüschen, dass ihr die, den Stoff unter der Überhose immer gut rein stopft, in die Überhose rein, damit nichts, keine Feuchtigkeit sich dann nach außen ziehen kann. So, die, ich habe ja ähm, letzte Woche bei den Newborn-Windeln schon gesagt, dass es mir persönlich wichtig ist, dass die Windeln ähm, schon eher Größen angepasst sind. Also ich... Ich weiß, der Trend geht eindeutig zu One-Size-Windeln. Aber der hat halt immer den Nachteil, diese, diese One-Size-Windel, ähm, dass sie, diese Windel einem kleinen Baby so passen muss wie auch einem großen Baby. Und dann habt ihr eben wirklich Unmengen an Stoff, die ihr bei einem kleinen Kind unterbringen müsst. Und ihr könnt das jetzt ganz deutlich ja hier sehen. Allein schon der Unterschied von der Blümchen von der Newborn zur Größe S. Ja, da ist schon mal ein Unterschied. Und dann eben nochmal zu der Größe ähm, L. Und ich habe zum Vergleich auch die, oh, wo ist sie hin? Die One Size von der, von Blümchen zumindest eben in der Hand gehabt. Ähm, ich hole sie schnell. wartet mal. So, hier ist sie. Das ist also jetzt die, Höschenwindel in der Eingrößen, in der mitwachsenden äh, Version von Blümchen. Und die ist wirklich groß. Die ist sogar noch mal ein Stückchen größer als die Höschenwindel in L. Und halt wirklich sehr viel größer als die XS. Und wirklich größer als die S. So, bei dieser Höschenwindel, der One Size, da ist das jetzt neu. Ähm, Im Gegensatz zu der alten Version von der Blümchen One-Size-Windel, dass der Saugkern einmal wie gehabt eben hier im Schritt eingenäht ist und eben die Saugeinlage lose ist. Ich habe noch ein Modell, ähm, ein, ein Stück von dem alten Modell übrig. So, die ist hier und die hatte das eben so gehabt, dass die ohne zusätzliche Saugeinlage kam. Entschuldigung, war nicht angenäht. die Saugeinlage, sondern es gab keine. Es gibt hier halt einen Rücken in dem Rückenbereich eine Öffnung, da könnt ihr zusätzliche Einlagen reinlegen. Das ist beim alten Modell so und auch bei dem neuen Modell. Also ihr gebt die Saugeinlage entweder in die Taschenöffnung rein oder ihr legt es lose drauf. Was sich hier ja jetzt auch anbietet, ist, dass ihr eine Hanfeinlage hier hineingebt. Hier habe ich eine Huda-Hanfeinlage. Wenn ihr die in die Taschenöffnung legt, so, dann habt ihr hier unten in dem unteren Bereich jetzt einen Stoff, diesen Hanf-Baumwollstoff, der langsam auffüllt. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. So dieses, diese Hanfeinlagen, die saugen sehr langsam auf. Und deswegen kommen die möglichst nach unten. Und jetzt habt ihr ja hier oben schon den eingenähten Saukern. Ihr habt hier noch eine lose Einlage da drauf liegen. So, und dann habt ihr jetzt ein relativ dickes Paket. Das wäre jetzt ganz gut für die Nacht oder halt für einen langen Wickelabstand. Und darüber kommt eine Überhose. Und wie gesagt, die könnt ihr jetzt zwar kleiner machen, aber wenn ihr so eine Windel an Neugeborenes gebt, kann ich nur wiederholen, ist das sehr, sehr dick. Das sind also jetzt die Blümchenwindeln. Dann von Little Lamp. Little Lamp hat ähm, Höschenwindeln. Die sind entweder aus einer Bambusviskose oder auch aus Baumwolle. Und das ist jetzt eine recht äh, schlichte Form. Also den Unterschied, der ist schon auch zu erkennen. Die sind sehr, sehr dick. Das seht ihr. Hier im Gegensatz zu der von der von Blümchen. Und die haben jetzt hier einen Klettverschluss. Und der trägt natürlich vorne am Bauch auf. Allerdings hat natürlich ein Klettverschluss den Vorteil, dass du das viel individueller an den Bauchumfang anpassen kannst. So, machen wir mal auf. Manche Eltern stört auch das Geräusch. Die sagen, ja, nachts, wenn mein Kind schläft und ich wickele das so im Halbschlaf, dann stört das äh, Geräusch von dem Klettverschluss das Kind kann man jetzt auch nicht allgemein sagen, es müsste ausprobieren. Manche Kinder haben so einen festen Schlaf, dass denen das echt egal ist. So, wie wird die geliefert? Die Little Lamp Windeln, das sind also einmal hier die Windel. Die hat hier auch mehrere Lagen im Schrittbereich schon ähm, vernäht. Und dann hat die eine Saugeinlage, die an der Bauchseite festgenäht ist. So, also die habt ihr jetzt schon mal mit dabei. Die hat die Beinbündchen jetzt auch glatt eingenäht. Also hier sind keine Rüschen am Rand. Und dann wird auch immer noch ähm, der Fleecy Liner mitgeliefert. Das ist ein Mikrofaserstoff, der wird lose aufgelegt und der kann euch das Windelflies ersetzen aus Papier. Diese, ähm, diese, Mikro, äh, diese Fleecy Liner, die sollen die Haut ein bisschen trockener halten. Und sie dienen eben auch dazu, um den Stuhl etwas zu verfestigen, dann. So, also legt ihr da drauf und dann legt ihr das einfach nur eurem Kind an. Die Little Lamp Windeln, die gibt es in zwei Größen. Ähm, eine etwas kleinere und das ist die, oh, habe ich gar nicht geschrieben, welche Größe ist das, die Size 2. Das heißt, das ist die für die etwas größeren Kinder. Es gibt, noch, es gibt sogar noch eine Sondergröße, die Größe 3, aber die habe ich im Moment nicht da. Die Größe 1, die ist hier, die ist wesentlich kleiner. So, und ihr seht, das ist jetzt hier komplett aus Frotte. Frotte hat ja immer den Vorteil, dass hier viele, viele Schlingen sind und ähm, dadurch bekommt man sehr viel Stoff auf dieser Fläche quasi unter. Und je mehr Garn und je mehr Stoff das also ist, umso mehr kann das dann auch aufsaugen. Ja. So, das hat jetzt aber schon auch den Nachteil, dass sie, also der Vorteil ist, sie saugt wahnsinnig viel. Der Nachteil ist aber natürlich, dass sie lange zum Trocknen braucht. Hier ist zwar die Saugeinlage nur an einer Seite festgenäht, aber hier in der Mitte sind mehrere Lagen Stoff miteinander vernäht. Und der muss richtig gut durchtrocknen. Also wenn ihr eine dicke Windel habt, achtet immer darauf, dass sie gut durchtrocknet. Das kann dann schon mal einen Tag länger dauern. Ähm, dann braucht ihr eben ein paar Windeln mehr. Aber wenn das nicht durchgetrocknet ist und ihr legt die dann in den Schrank rein, dann kann da ein ganz blödes Klima entstehen, wo sich Bakterien vermehren. Und wenn da Bakterien eben drin sind. Ähm, ist das einmal ungesund und zweitens ist das, äh, stinkt das. Das fängt an zu riechen. Dann wundert ihr euch, sobald die Windel dann das Kind dann äh, irgendwie mal reinpullert, dass das sofort einen ganz unangenehmen Geruch hat. Also immer gut trocknen lassen. So, die Fließeinlage kommt wieder rein. Dann zeige ich euch eine weitere Bambuswindel. Die ist von Totspots. Das ist die Bambusel. Und hier seht ihr schon, die hat auch einen Klettverschluss, aber der Klett ist viel kleiner. Ja? Also hier der Little Lamp Klett, der ist sehr viel breiter. Der von der Totspots Bambuse, der ist kleiner. Und die Totspots Bambuse, die hat einen ähm, eingenähten Saugkern auch. Und zwar, jetzt gucke ich mal. Genau. Die hat nämlich einen eingenähten Mikrofasersaugkern. Dadurch ist das hier in der Mitte schon mal etwas weniger dünn, aber ebenso sehr saugfähig. Ja, weil diese, diese Mikrofaser, die innen drin ist, die saugt auch sehr viel aus, auf, äh, macht aber die gesamte Windel schlanker. Bei Totspots ist das jetzt so, dass hier die Einlage eingeknöpft ist. Die könnt ihr also rausnehmen, komplett rausnehmen. Und ihr könnt sie durch andere Einlagen dann ähm, beliebig ergänzen. So, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein Kind habt, das noch was kleiner ist, ja, ihr könnt ja diese Windel hier auch verkleinern, die One-Size-Größe oder size zu. So, dann habt ihr sie kleiner und ihr sagt ja, mein, hier habe ich jetzt genug Saugkraft drin und mein Kind braucht gar nicht noch eine zusätzliche Einlage, dann könnt ihr die gut rausgeben. Oder ihr ergänzt sie halt. Ähm, ja, hier auch Gummi am Rücken. Hier sind auch die Beinbündchen ähm, verdeckt eingenäht. Und die Bambusel, die ist einfach ein Klassiker. Also die gibt es schon so lange und das ist eine ganz beliebte Nachtwindel. Sie ist aber natürlich im Preis teurer als die Little Lamp. Aber das seht ihr einfach an der, ähm, an der Verarbeitung. Die sind schon anders verarbeitet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die Little Lamb Windel ist auch eine schöne Windel, ist auch eine gute Windel. Aber sie trägt natürlich gerade hier vorne am Bauch durch den dicken Klett wesentlich mehr auf. Aber man kann die durchaus nehmen. So, Das ist also die Bambuse. Und dann zeige ich euch die Ruder. Die hat nämlich auch einen kleinen Klettverschluss, nur hier oben. Und von Huda gibt es ja unterschiedliche. Es gibt die in Bambusviskose, die haben wir aber nicht mehr im Shop. Wir haben die aus der Baumwolle. Und die sind jetzt so, dass die hier drin eben auch einen dickeren saukern hat und die ist aus bio dass der Saugkern eingenäht ist, das seht ihr immer an den Steppnähten, bei den unterschiedlichen Windeln. Ja, der ist dann also hier meistens an dem, an dem Innenfutter angenäht. So Und dann hat sie eine ähm, Einlage mit dabei, die ist auch aus baumwoll -Velour. Und Velour, wie beschreibe ich das, kennt ihr noch die Niki-Pullover oder seid ihr dafür zu jung? Also Niki ist ja auch so ein, ein ganz weicher Stoff, der ist so samtartig. Ja, viele denken zuerst, so, das ist Sand. Das ist kein Sand. Es ist Niki. Das sind ähm, Schlingen, die dann abrasiert werden. Die werden abgeschnitten, sind die offen und dann ergibt das so ein, so ein ganz weiches Gefühl. So. Also schön weich und kuschelig auch. Und das ist jetzt äh, Bio-Baumwolle. Nur draußen ist der Stoff ein bunter Baumwoll-Jersey. Ja. Das sind die Ruderwindeln, die auch mit dem verdeckt eingenähten Gummi an den Beinen. Und hier oben hat sie auch noch ein Gummibündchen im Rücken. Und auch die wächst mit und lässt sich halt hier vorne durch die Druckknöpfe in der Länge verstellen. Jetzt sind ähm, die, die One-Size-Windeln, die sind ja immer anfälliger als Größenwindeln. Und zwar, weil sie einfach viel länger, viel mehr beansprucht werden. Ist halt so, wenn ihr ja, wenn ihr die dann halt verkauft, wenn ihr sagt, ich habe jetzt zwei Jahre lang hier ein Größensystem gehabt, also mit SML, und ich habe zwei Jahre lang eine One-Size-Windel gehabt, dann habt ihr natürlich viel weniger Stückzahlen an One-Size-Windeln verwendet, wahrscheinlich. Äh, viel mehr, nee, viel weniger, aber die sehr viel mehr gewaschen. Und durch das Waschen werden die natürlich auch ähm, wird, äh, wird der Stoff ja auch beansprucht. Ihr kennt das ja auch von der ganz normalen Bekleidung. Das ist eure Lieblingssachen, die wascht ihr oft, Und die sehen dann ja schneller ausge ausgewaschen aus, werden schneller ähm, angegriffen, strapaziert. Deswegen ist das dann mit One Size Windeln, die wieder zu verkaufen, oft etwas schwieriger als bei diesen größenabhängigen. Windeln. Ne? Weil die größenabhängigen Windeln werden weniger lang getragen, weniger oft gewaschen und ähm, sind weniger beansprucht, haben dann einen besseren Zustand und die könnte dann besser wiederverkaufen. Ähm, dann noch eine One-Size-Windel, die von anna Die ist mega dick, oder? Die ist doch richtig dick. Ah, Franziska ist jetzt da. Franziska, ich komme gleich zum Windelzauberland. Habe ich, hab ich schon hier liegen. So. Mm. Also das ist eine richtig schöne dicke Nachtwindel auch, aber die könnt ihr auch dünner machen. Ich habe die jetzt mit dem Klettverschluss äh, rausgesucht. Geht halt etwas schneller zu öffnen als die mit den Druckknöpfen. So, und ihr seht, hier sind ganz viele Einlagen drin. Die kann man auch rausnehmen. Und schon ist die Windel kleiner. Ja? wie macht das auch so, dass die Windeln ähm, diese Rüschen haben. Und jetzt innen drin, die sind auch total schön, haben die eben hier auch so einen frottestoff Der ist aus Bambusviskose auch. Bambusviskose Baumwolle, das ist so ein Gemisch. Auch hier sind das mehr als zwei Lagen Stoff. Das kann man fühlen. Ich kann hier und hier ziehen. Und dazwischen ist immer noch ein anderer Stoff. Dann haben die eine kleine Einlage. Du kannst bei einem kleineren Kind, die ist ja auch größenverstellbar, also bei einem kleineren Kind nimmst du sie entweder nur so oder eben mit einer kleinen Einlage. Dann gibt es eine große Einlage, die wird eingeknöpft hier in diesen Snap. Also das knöpfe ich jetzt mal rein. So, hat klack gemacht. Und du hast wieder mehrere Möglichkeiten, die Einlage zu falten. Entweder halbieren, sodass sich die Saugkraft äh, gleichmäßig verteilt. Oder, was sich ja bei Jungen anbietet, ist, dass du das hier vorne in dem Bereich mehrmals legst. Oder bei Mädchen, dass du das eben dann hinten so, die Saugkraft verstärkst. So, dann wird es geschlossen. Und, wenn das in der Nacht ist und du hast so ein richtig heavy wetter Kind, ein sogenanntes viel piesler Kind, dann legst du noch die kleine rein. Oder du legst hier noch unten drunter eine Hanfeinlage und die lange Einlage rein. Das müsst ihr selber ausprobieren. Das kann ja auch immer unterschiedlich sein, je nach äh, Größe eures Kindes, nach Wachstumsphase eures Kindes oder ist es besonders heiß und trinkt dein Kind viel oder wenn es halt äh, viel gestillt wird und hat so einen Wachstumsschub, dann braucht es auch eine dickere Windel, weil was oben reingeht, muss ja unten raus. So, dann... Ähm, zeige ich doch jetzt mal für Franziska, hallo Sandra, grüß dich, die Windel Zauberland. Und zwar habe ich jetzt einmal hier die, die äh, große Windel, die von ungefähr 12, für ungefähr 12 bis 25 Kilo geeignet ist. Und die finde ich auch sehr, sehr schön. Also außenrum hat die Baumwollflanell. Die ist eben auch noch in einem gewissen Maß größenverstellbar. Mache ich mal auf. Und innen drin ist ein ganz toller Biofrotel, also der ist sehr schön, sehr schön weich, Biobaumwolle. Und dann hat die Windel eben auch eine Taschenöffnung. Und da kannst du beliebige Saugeinlagen ähm, reingeben. Such dir aus, was du da zu Hause hast. Viele nehmen dann auch ganz gerne eine kleine Prefold, die passt da gut rein. Und wenn du sagst, mir ist das zu umständlich mit dem, mit dem Stopfen, dass ich da was reinlege, dann legst du sie einfach nur lose auf. Und die Windelzauberland, die hat eben auch hinten im Rücken bei, äh, die Gummis und dann versteckt eingenähte Beingummis. Ich finde die wirklich sehr schön gemacht auch. So. Und das ist halt toll. Das ist wirklich eine, eine Windel, die eben auch für die größeren Kinder dann passt. Also hier, ist, jetzt ist sie echt groß. Ups. Und die, es gibt auch eine Neugeborenen-Version. Es gibt auch noch eine One-Size, das ist die One-Size-Plus, diese hier. Es gibt noch eine in der Mitte, die hatte ich jetzt nicht mitbestellt, ich weiß gar nicht warum. Das ist noch ein To-Do auf der Liste. So, jetzt habe ich also hier die neugeborenen Windel. Und die ist jetzt innen drin, aber nur mit Flanell. Und ihr seht, die sieht doch puppig aus, oder? So süß ganz klein so, die hat jetzt auch keine taschenöffnung aber die hat hier eine kleine falteinlage drin so doppelt das ist doppelter flanell auch bio baumwolle und die wird einfach so gedrittelt und dann hier drauf gelegt und dann kannst du die auch bei einem jungen wieder hier vorne ein stückchen umlegen oder bei einem mädchen halt dann hinten No, damit die, die Saugkraft dann entweder vorne oder hinten verstärkt wird. Ja, ich finde die auch sehr schön für kleine. Und was ich so an Feedback bekommen habe von euch ähm, über den Beitrag über die Windelzauberland-Windeln, das, das war wirklich sehr sehr positiv. Also da gibt es auch schon einige Beraterinnen, die die Windeln von Windelzauberland in ihrem Koffer haben und die die ganz toll finden und die die auch bei ihren eigenen Kindern ausprobieren konnten gab es damals noch nicht, vor den vielen Jahren. Ähm, dann, genau. Popolini Two-Size. Ich finde die immer noch toll. Also, wir haben die Organic-Version im Shop. Es gibt die äh, Two-Size in unterschiedlichen Materialien. Es, also, die Organic-Version ist halt Bio-Baumwolle. Es gibt sie aus konventioneller Baumwolle. Und ich glaube, es gibt sie auch noch aus tänzel Ich bin mir nicht sicher, ob, ob der Tänzel immer noch da ist oder nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Tina, weißt du das? <lacht> Hi Tina. Weißt du, ob es die noch aus Tänzel gibt? Kannst du ja mal reinschreiben. So, das ist die Größe L. Bei der Two Size gibt es zwei äh, drei Größen. Es gibt eine S, eine L, die ziemlich lange passt und es gibt eine XL. So. Und die hat eben die Besonderheit, das haben ja nur ganz wenig Windeln, dass die seitlich geknöpft wird. Äh, hier ist der Rücken. So, also, ihr seht das, die wird dann so an der Seite zugeknöpft. Das heißt, der Verschluss liegt nicht vorne, sondern an der Seite. Und ich finde das halt echt genial. Die hat ja auch hier hinten so einen schönen Gummi, dass die Kinder dann, wenn sie was größer werden, gerade wenn sie dann schon die ähm, XL von der Two-Size verwenden, die Größe XL, dann können die sich die auch runterziehen, also wenn sie schnell auf Toilette oder Töpfchen möchten, runterziehen und wieder hochziehen. Natürlich braucht man bei der auch eine Überhose, also bräuchte die auch eine Überhose, die das mitmacht. Aber manchmal, gerade wenn so dieser Übergang ist von Stoff oder von Windel zum Trockenwerden, und wenn es ein Sommer ist, dann kann man ja auch das Kind mal nur in der Stoffwindel rumlaufen lassen, wenn es warm ist, ohne die Überhose. Einfach, damit es, äh, ja, es ist noch was geschützt. Hat was also am Popo, aber es ist halt nicht die komplette Windel mit dem Nestl schutz. Und oft sind die Kinder ja auch schon so weit, dass sie dann sagen, ah, ich muss mal, aber sie halten das so lange an, ähm, dass es oft schon ein bisschen zu spät ist, bis sie dann zur Toilette gehen. Ja, man könnte auch Trainerwindeln nehmen, aber ich finde es halt mit der... Mit der Size, dass dadurch, dass es eben die XL-Größe dann auch gibt, finde ich die, die super für die Kleinkinder und dann gerade auch für die Nacht. Und wenn ihr dann nämlich die habt für die Nacht, also wenn euer Kind tagsüber schon ziemlich verlässlich trocken ist und ihr wickelt gar nicht mehr tagsüber, sondern nur noch nachts, und das kann ja so ein, zwei Jahre gehen, wenn ihr dann irgendwie vier, fünf Windeln dann noch im Bestand habt mit zwei Überhosen, ähm, dann kommt ihr die woche hin dann könnt ihr einmal in der woche waschen lasst die trocknen und dann wenn ihr fünf stück habt und dann ähm, alle drei tage wenn ihr da wascht dann habt ihr dann ja wieder frische windeln und dann braucht ihr gar nicht mehr so viele windeln dann für die nacht haben ich finde da lohnt sich da lohnt sich das echt noch mal die große größe so dann zu kaufen denn es ist ja doch so dass ähm, viele kinder schon mit zwei zweieinhalb oder ja dann knapp drei jahren tagsüber verlässlich auf Toilette gehen, aber dann doch noch zwei, drei Jahre brauchen, teilweise, bis sie nachts trocken sind. Das kommt immer ganz individuell auf das Kind drauf an und das ist auch nicht krankhaft. Das sagen auch die Kinderärzte, das ist ganz normal. Ja, so, die Kinder, äh, was da schreibt sie, die Two Size ist, aha, nur noch... Zurzeit bei Popolini in XL lieferbar, die Tencel-Version geht aus dem Sortiment raus. Ich meine, ich finde die in Baumwolle so schön. Ich finde die echt toll. Also es ist auch so eine, das ist auch echt ein ganz toller Stoff. Also das muss ich ehrlich zugestehen bei Popolini. Ach ja, äh, hatte ich vergessen zu erzählen. Die hat einen ziemlich dicken Saugkern in der Mitte. Das heißt, die muss auch hier, da müsst ihr auch wirklich gut aufs Trocknen aufpassen. Und... Ihr könnt da gut noch eine lose Saugeinlage reinlegen. Aber die saugt, die saugt echt was weg. Also, ich bin ein ganz großer Fan von der Two-Size und finde eigentlich, dass sie ziemlich zu Unrecht so irgendwie vergessen wird. Also, irgendwie, man liest total wenig nur von der. Ich bin aber immer noch ein Fan. Also, ich finde sie einfach toll. Ja, das waren jetzt die Höschenwindeln, die wir zurzeit im. Haben. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Jetzt habe ich auch schon wieder hier 26 Minuten verbracht, habe ich festgestellt. Also geht dann doch immer schnell. Gut, dann lasse ich das für heute sein. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und vielleicht habt ihr ja noch irgendwie einen Wunsch für ein, so wie Franziska das zum Beispiel jetzt dann vor kurzem hatte, dass sie die Wind Zauberland-Windeln äh, vorgestellt haben wollte. Wenn ihr einen Wunsch habt, dann schreibt das doch und dann kann ich das machen. Ansonsten würde ich euch vielleicht beim nächsten Mal noch mal ein paar Sachen von Primavera vorstellen. Da gibt es zum Beispiel jetzt neu dieses schöne Amulett. Und das kann man nämlich beduften. Und dann habe ich jetzt auch so einen kleinen ähm, aroma den man mitnehmen kann. Der ist ganz klein und äh, ja, nee, kann ich euch noch was erzählen. Aber vielleicht habt ihr ja einen anderen Vorschlag, den ihr eher sehen wollt. Gut, okay. Schönes Wochenende euch allen. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Im Moment sieht es bei uns sehr regnerisch aus. Alles klar. Bis dann. Tschüss.